und wir sind für Und jetzt, obwohl sie stehen, ist natürlich ein Traumstart. Ja, Mann! In der sind ja neu. This hand, this yeah, you should need. You should need. You want. Starter, oh, Fitbird. Yeah, <laughs> <laughs> <laughs> the, right. well, the trouble area. Ah.